Österreich – Volksbegehren für Bargeldsicherung Seit Jahren gibt es massive Bestrebungen, das Bargeld abzuschaffen. Immer neue Vorwände dienen zur Durchsetzung dieses Zieles. Über die eigentlichen Gründe für dieses Vorhaben info informierten wir schon in der Sendung »Bargeldlos Zürgriff zur Hölle«. Aufgrund der Bargeldabschaffungsbestrebungen wollten bereits 2019 die österreichische Volkspartei ÖVP sowie die Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, das Bargeld in der Verfassung verankern. Der damalige ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz äußerte sich folgend dazu. Der Einsatz von Bargeld ist, gerade für die ältere Bevölkerung in Österreich und im ländlichen Raum, eine Grundbedingung für ein selbstbestimmtes Leben. Im Koalitionspakt der letzten ÖVP-FPÖ-Koalition fand sich deshalb der Punkt Schutz des Rechts auf Bargeld durch die Verfassung, der jedoch wegen der vorgezogenen Wahl nicht mehr umgesetzt wurde. Mittlerweile arbeitet die Europäische Zentralbank an der Umsetzung und Einführung eines digitalen Zentralbankgelds. Mit folgenden Argumenten bewirbt sie den sogenannten digitalen Euro auf ihrer Website. Fest steht, der digitale Euro wird kommen. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde ging im Jänner 2021 davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union bereits in fünf Jahren mit der Digitalwährung einkaufen können. Mit einer tatsächlichen Abschaffung des Bargeldes und der beabsichtigten Einführung des digitalen Euro durch die EZB würde sich unser Leben radikal verändern. Es käme einer Entmündigung gleich, denn wir könnten über unser Bargeld nicht mehr jederzeit nach Belieben verfügen. Mit dem digitalen Euro würde über die EZB jegliche Transaktion erfasst und kontrolliert werden, wodurch auch der Staat jederzeit Zugriff auf die Konten aller EU-Bürger hätte. Das bietet Regierungen und Geheimdiensten ungeahnte Überwachungsmöglichkeiten. Außerdem ermöglicht eine Digitalwährung gewisse Bedingungen, an deren Verwendung zu knüpfen. Bei Nichtanhaltung dieser Vorgaben können Strafzinsen verrechnet bzw. das Geld entwertet werden. Dagegen könnte sich der gläserne Kontoinhaber nicht mehr wehren. Professor Dr. Franz Hörmann ist Wirtschaftswissenschaftler, außerordentlicher Professor an der Wirtschaftsuniversität Wien und Spezialist für Geldtheorien. In einem Interview vom 7.9.2022 zitiert er Henry Ford. Es gibt ja dieses wunderschöne Zitat von Henry Ford, wenn die Menschen unser Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Des Weiteren erklärt Hörmann, warum die Bevölkerung diese Informationen nicht erhält. Franz Hörmann plädiert dafür, dass die Menschen ihre Freiheit und Privatsphäre verteidigen, die ihnen durch die Einführung der Digitalwährung und Abschaffung des Bargeldes abhanden kommen wird. In Österreich besteht nun vom 19. bis 26. September 2022 die Möglichkeit, mit seiner Unterschrift das Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung zu unterstützen. Die genaue Forderung dazu lautet, der Gesetzgeber möge bundesverfassungsgesetzliche Maßnahmen treffen, um die Beibehaltung des uneingeschränkten Bargeldzahlungsverkehrs zu verankern. Das Bargeld ist in vollem Umfang als Zahlungsmittel und als Vermögensform zu schützen, ohne Obergrenzen. Nur eine Verankerung des Bargeldes in der Bundesverfassung gewährt die Freiheit und die Verfügbarkeit privaten Vermögens und ist als Grundrecht abzusichern. Weitere Informationen zu diesen Volksbegehren finden Sie gleich unterhalb der Sendung. Professor Hörmann empfiehlt den Menschen, sich auch in der Tiefe mit der Geldfrage auseinanderzusetzen. Er sieht dies sogar als Voraussetzung für das Unterschreiben des Volksbegehrens. Um zu wissen, warum es so notwendig ist, sich bei diesem Volksbegehren zu beteiligen, sehen Sie, verehrte Zuseher, nun im Anschluss das ganze Interview mit Franz Hörmann mit dem Titel »Bargeld bedeutet Freiheit«. Erfahren Sie unter anderem, warum das Bargeld einerseits definitiv auch nicht die Endlösung ist, und welche Voraussetzungen andererseits notwendig sind, damit eine digitale Währung nicht in die Knechtschaft führt. Die Zeitinvestition von nur 44 Minuten lohnt sich und ist ein wahrer Augenöffner zum Thema Geld. Die Abschaffung des Bargeldes ist auf jeden Fall zu verhindern. Hallo ihr Lieben da draußen, ich bin heute mit Professor Dr. Franz Hörmann per Zoom verbunden. Hallo, danke für die Einladung. Ich bedanke mich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Professor Franz Hörmann ist ein Spezialist, was Geldtheorien anbelangt. Er ist Betriebswirt, hat seinen Doktor an der Wirtschaftsuniversität gemacht, ist ohnehin sehr bekannt. Sie haben Bücher geschrieben, jetzt auch das Ende des Geldes. Sie halten Seminare, machen viele YouTube-Videos, also haben eine große Fangemeinde. Und ähm, ich hätte mich gern mit Ihnen unterhalten zu der Thematik, die EZB will das digitale Bargeld einführen und quasi unser äh, beliebtes Papiergeld äh, abschaffen. Äh, es gibt jetzt auch ein Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung im September, das bei uns läuft. Äh, müssen wir uns fürchten? Was bedeutet das? Was ist überhaupt die EZB? Äh, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollten. Es gibt hier sehr, sehr wenige Informationen. Habe ich recht? Ja, und das kommt auch nicht von ungefähr. Es gibt ja dieses wunderschöne Zitat von Henry Ford, wenn die Menschen unser Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Das Und ist echt gut. Ja, also das hat schon etwas. Und da liegt wahrscheinlich auch der Grund verborgen, warum wir diese Informationen nicht erhalten. Mhm. Denn man muss ja dazu sagen, dass mein Buch Das Ende des Geldes ein unglaublicher Aufreger war. Das hat sehr große Wellen geschlagen. Äh, hauptsächlich deshalb, weil die wahre Natur des sogenannten Geldes, wie wir es verwenden und täglich erleben, uns eben nicht erklärt wird, und zwar nicht einmal an den Hochschulen ja, und auch nicht in den offiziellen Lehrbüchern. Auch dort ist es in vielen, in vielen Exemplaren noch falsch dargestellt. Also zunächst müssen wir die Frage stellen, was ist denn überhaupt Geld? Also ich habe sehr oft gehört, Geld ist einfach auch nur ein Glaubenssystem. Wir glauben daran und daher verwenden wir es. Das betrifft natürlich alles. Ja, Das betrifft unsere Gesundheit, unsere Religion. Ja, Das kann man überall einsetzen und daher ist es auch überall wahr, diese Aussage. Ja, das meiste hat mit Glauben und Glaubenssystemen zu tun. Aber wenn wir über Geld sprechen, dann sollten wir zunächst einmal unterscheiden zwischen gesetzlichen Zahlungsmitteln, denn ich glaube, darum geht es ja im Kern, und ähm, Zahlungsmittel-Äquivalenten, also nicht gesetzlichen Zahlungsmitteln. Und das ist sehr interessant, denn es gibt bei uns im Euroraum eigentlich nur gesetzliche Zahlungsmittel in Form von Münzen und Geldscheinen. Also nur das physische Geld, sprich das Bargeld, ist tatsächlich gesetzliches Zahlungsmittel. Mhm. Nebenbei bemerkt, betrifft es konkret uns hier in Österreich. Äh, in gewisser Weise ist es auch noch der Schilling, der eigentlich ja schon abgeschafft wurde. Aber in gewisser Weise hat auch der noch eine legale Berechtigung. Ganz zum Unterschied beispielsweise zum Bitcoin oder anderen Kryptowährungen, die jetzt zwar sehr hoch im Kurs stehen und immer beliebter werden äh, in gewissen Gruppierungen, wo ich mich aber ehrlich gesagt immer schon gefragt habe, wo ist für diese elektronischen ähm, Währungen eigentlich die gesetzliche Grundlage. Wenn man sich das genauer ansieht, wird man nämlich entdecken, die gibt es nicht. Ist also jetzt Bargeld ein Relikt aus der Vergangenheit, das wir in unserer digitalen Zeit nicht mehr brauchen, das keinen Nutzen mehr hat? Oder würden Sie es schon für gut halten, wenn wir es behalten dürfen? Das muss man, das muss man näher untersuchen. Denn wie gesagt, äh, aufgrund unserer aktuellen Gesetzeslage ist äh, ein gesetzliches Zahlungsmittel immer nur in physischer Form vorhanden. Es mhm. gibt keine gesetzliche Grundlage für elektronische Währungen. Also, also das physischer betrifft, Form, das heißt, ich habe das Geld in der Hand. Richtig. Passt. Ähm, das, was wir als Chiralgeld kennen, also das, was wir beim Telebanking äh, für elektronische Überweisungen verwenden, oder auch wenn wir mit Bankomatkarte zahlen, also diese Bits und Bytes, die Rechengrößen darstellen, das ist genau genommen immer nur eine Forderung auf Geld. Und da beginnt die Sache erst wirklich spannend zu werden. Denn wenn ich als Kunde einer Bank physisches Geld, also Bargeld, zur Bank trage und dort auf mein Konto einzahle, dann wird mir das auf meinem Konto gut geschrieben. Das heißt, ich liefere mein Bargeld bei der Bank ab und habe in gleicher Höhe natürlich gegenüber meiner Bank eine Forderung auf dieses Geld. Das ist soweit verständlich, das sieht jeder ein, dass das so äh, gemacht wird. Das heißt, jedes Bargeld, das bei der Bank von einem Kunden einbezahlt wird, ist eine Forderung des Kunden und gleichzeitig eine Verbindlichkeit der Bank. Mhm. Und nun sehen wir uns aber an, was geschieht, wenn ich als Kunde einer Bank einen Kredit beantrage und mir die Bank einen Kredit einräumt, dann passiert etwas Erstaunliches, denn die Bank bucht auf der einen Seite eine Forderung mir gegenüber in Höhe dieses Betrags und das Geld, das mir in den meisten Fällen nur elektronisch zur Verfügung gestellt wird und nicht als Bargeld in voller Höhe, das wird ebenfalls in die Sichteinlage gebucht. Das heißt genau auf dasselbe Konto, auf das auch die Spareinlagen gebucht werden. Ja, also eine Verbindlichkeit der Bank. Und eine Forderung, eine Verbindlichkeit an dieselbe Person in selber Höhe müsste sich rein theoretisch sofort auslöschen und könnte daher gar nicht existieren. Das wird allerdings ähm, aus, von Seiten der Banker so argumentiert, dass sie sagen, Na ja, da geht es jetzt um andere Fristen und Laufzeiten. Ja. Mhm. Man spricht dann auch gerne von der sogenannten Fristentransformation. Tatsächlich ist es aber so, dass dieses Geld als gesetzliches Zahlungsmittel ähm, auf der Seite der Bank überhaupt nicht existiert, sondern durch diese doppelte Buchung, man spricht dann von einer Bilanzverlängerung, weil die Forderung auf der Aktivseite sich erhöht und die Schulden der Bank ebenfalls im gleichen Ausmaß. Durch diese Bilanzverlängerung wird also nur in der Buchhaltung, durch einen Buchungssatz, etwas geschaffen, was für die Bevölkerung, wie Geld aussieht und wie Geld verwendet wird. Da gibt es äh, einige Menschen, die mir im Zuge der Thematik Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung äh, Geschichten erzählt haben, wie zum Beispiel, dass sie etwas abheben wollten und es aber dann nicht von der Bank bekommen haben, wenn ja. es einen gewissen Sockelbetrag überschritten hat. Ja. Das war natürlich sehr verunsichernd für die Menschen, weil sie gesagt haben, ich habe das doch dort eingezahlt, wieso kriege ich das jetzt nicht? Selbstverständlich. Das hängt dann auch mit dem sogenannten Bankrun zusammen. Das heißt, wenn das Vertrauen der Bevölkerung in einem großen Ausmaß einbricht in die Stabilität der Banken, und sie alle in äh, einem verstärkten Ausmaß bar ihr Geld wieder beheben wollen, dann ist es relativ klar, dass die Banken dieses Bargeld nicht zur Verfügung haben. Mhm. Ja, das nennt man dann einen Bankrun. Wir haben so etwas äh, 2008, 2009, also in der Folge der letzten Finanzkrise, in England und Schottland erlebt. Da hat es tatsächlich Banken gegeben, die dann das Bargeld nicht auszahlen konnten. Ich muss sagen, dass das wahrscheinlich äh, kein wirklich dramatisches Problem äh, wäre in der heutigen Zeit, denn da würden dann einfach die Geldscheine von der Zentralbank nachgeliefert und es gäbe dann einfach eine Wartefrist. Ich sehe also im Bankran momentan nicht das große Problem, aber es gibt ein großes Aber in dem Zusammenhang. Durch diese Form der Kreditgeldschöpfung, denn nichts anderes ist das, es wird also elektronisches Geld durch Kreditvergabe überhaupt erst erzeugt, das vorher gar nicht da war, verschuldet sich die Bank. Das heißt, bei dieser kreditvergabe entstehen zwei Schuldner, der Kreditnehmer und die Bank. Und das ist das Unlogische in diesem System. Denn normalerweise, wenn jemand Geld, Bargeld an einen anderen leiht, dann ist er Gläubiger genau. und der, der sich das geliehen hat, ist Schuldner. In der Kreditvergabe ist es nicht so. Da entstehen plötzlich zwei Schuldner und jetzt verstehen wir auch, warum die Banken regelmäßig immer wieder in Schieflage geraten, weil sie das Kreditgeld als Eigenverbindlichkeit verbuchen. Und das ist das wirkliche Problem. Das heißt, wir haben nicht das Geld, die Banken aus diesem Problem herauszuholen, denn jedes Geld, bitte auch das Steuergeld, das die Steuerzahler benötigen, und um das dann der Staat verwendet, um Banken zu retten, entsteht primär, und zwar zu 97 Prozent, als Bankverbindlichkeit, als Verbindlichkeit der ganz normalen Geschäftsbanken, nicht der Zentralbank. Was ist jetzt die Europäische Zentralbank? Da gibt es jetzt Banken und dann gibt es die Europäische Zentralbank. Und Die ist, Europäische Zentralbank man... ist das Dachinstitut, wenn man so möchte, der europäischen Nationalbanken, das heißt aller Nationalbanken jener Länder, die im Euro-Raum sind, die also den Euro als Zahlungsmittel verwenden. Und dazu muss man eines wissen. 1999, als wir den Euro eingeführt haben, da gab es sehr viele Befürworter, aber es gab auch sehr viele fundiert argumentierende Gegner gegen diese Euro-Einführung. Warum? Weil natürlich unterschiedliche Währungen, mit entsprechenden Wechselkursen, die sich dann auch angepasst haben, unterschiedliche Lohn- und Preisniveaus gepuffert und ausgeglichen haben. Mhm. Dem Moment, wo dieses, äh, wo diese Wechselkurse verschwinden, weil alle plötzlich dieselbe Währung verwenden, ja, äh, funktioniert dieser Ausgleichsmechanismus nicht mehr und es fällt voll auf das Lohn- und auf das Preisniveau zurück. Ja, und das ist das, was wir dann auch erlebt haben. Wir haben Preissteigerungen ja. erlebt und Lohnsenkungen, ja, ähm, die uns erspart geblieben wären, wenn der Euro nicht eingeführt worden wäre. Und dazu muss man dann noch etwas sagen. Es ist eine Tatsache in der Geldpolitik, dass ein Staat, der sich ausschließlich im Inland, also bei seiner eigenen Nationalbank, in der eigenen Währung verschuldet, niemals pleite gehen kann. Denn die eigene Nationalbank, die kann jederzeit die zirkulierenden Schuldscheine wieder aufkaufen und über neue Schuldscheine wieder neues Geld schöpfen. Denn, und das ist das Interessante, auch die Zentralbank bucht, so wie die Geschäftsbanken. Das heißt, auch Geld, das die Zentralbank erzeugt, entsteht bei ihr buchungstechnisch als eine Verbindlichkeit das ist das Verrückte in unserem Geldsystem, deswegen heißt es auch Schuldgeldsystem. Ja? Wenn ich mir jetzt die, die, diese Europäische Zentralbank anschaue, dann lese ja. ich Artikel, und das lesen viele Menschen zum Beispiel aus dem Standard aus dem Juli 2021, da steht Testphase gestartet, warum die EZB digitales Bargeld einführen will. Warum will ja. das die Europäische Zentralbank? Können wir uns das so vorstellen, dass wir ja eh schon beim Biller und überall äh, und online nur mehr quasi mit den Karten bezahlen? Und Nein, dazu muss man folgendes. Äh, dazu muss man folgendes wissen, Bitte? zusätzlich. Wie gesagt, ein Staat, der sich nur bei der eigenen Nationalbank verschuldet, hat nie Probleme und wird nie pleite gehen. Ja. ja. Äh, Pleite, Gefahr für einen Staat besteht immer nur dann, wenn er sich in einer Fremdwährung verschuldet. Zum Beispiel Staaten, die sich im Dollarraum verschulden müssen. Oder in der Dollarwährung gegenüber dem internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder was auch immer. Denn dieser Staat kann dieses Geld, das er sich geliehen hat, natürlich nicht selbst schöpfen, ja, um damit wieder zu tilgen, die alten Schulden durch neue Schulden. Ja, das funktioniert dann nicht. Und nun ist es eben so, dass mit der Euro-Einführung alle Euro-Staaten, die den Euro eingeführt haben, damit automatisch gezwungen wurden, sich in einer Auslandswährung zu verschulden. Denn der Euro wird durch die EZB geschöpft und nicht durch die jeweiligen Nationalbanken. Und ganz plötzlich ja, ist man einer, einer, einer ausländischen, wenn man so will, Geldmacht ausgeliefert. Die EZB untersteht auch keinem politischen Gremium. Es wird oft so getan, als wäre das wahnsinnig wichtig, dass also National- und Zentralbanken politisch unabhängig sind. Aber es ist natürlich auch ein großes Risiko. Denn man darf nie übersehen, auch Nationalbanken stehen, wie schon erwähnt, die Federal Reserve ist das beste Beispiel. Die Federal Reserve ist weder Federal, also weder eine Bundeseinrichtung, noch hält sie Reserven. Ja, sie schöpft genauso Geld durch einen Buchungssatz und sie steht im Privateigentum. Ja, die meisten Nationalbanken gehören selbst wieder Geschäftsbanken. Da ist es in Österreich anders. In Österreich haben wir ein, ein wirklich herausragendes Ausnahme, dass tatsächlich die Mehrheit der Österreichischen Nationalbank dem Staat gehört. Und ich habe nicht, wie das passiert ist. Nach der letzten Finanzkrise hat man das äh, in die Wege geleitet. Wirklich gefreut und war sehr stolz auf Österreich. Allerdings muss man auch eines dazu sagen. Die Bankenaufsicht, die die Nationalbank eigentlich ausüben sollte, hat man wohlweislich ausgegliedert in eine private GmbH, in die Finanzmarktaufsicht GmbH. Und die gehört selbst wieder den Geschäftsbanken, die sie eigentlich prüfen soll. So wie das vorher bei der Nationalbank der Fall war. Also eine Nationalbank, die die Geschäftsbanken prüfen soll, aber im Eigentum dieser Geschäftsbanken steht, da muss man sich fragen, wie ernsthaft prüft die dann die Geschäftsbanken? Ja, das also diese, alles, das diese Praxis alles, hat man beibehalten. Ja, das klingt jetzt alles so verworren, wo eines in das andere verschachtelt ist. Ja. Etwa wie das jetzt gerade auch bei der Wien-Energie passiert, wo man sich auch nicht mehr auskennt. Äh, wer da wo was zu verantworten hat <lacht> und wem ja. was gehört. Ja. Das ist so, aber das, wem nutzt das? Also den, den Eigentümern. Den in der Regel immer den Eigentümern dieser Institutionen. Ja. Die also man muss gesagt, eines dazu sagen. Sie haben doch gesagt, Schon das ist der Staat, also die Österreicher. Momentan in der Nationalbank. Nur in der österreichischen oh. Nationalbank. Ja. Bei den Geschäftsbanken ist das wieder anders. Und 97% Prozent unseres Geldes schöpfen wir die Geschäftsbanken in der Kreditvergabe und nicht die Nationalbank. Ja. Und Ende der 80er Jahre ist in den Vereinigten Staaten etwas Interessantes passiert. Da gab es die sogenannte Saving and Loan Crisis. Da sind also ca. 3000 kleine Sparkassen pleite gegangen. Und das war damals unter Ronald Reagan. Und die liberale ähm, äh, wirtschaftliche Ideologie, muss man sagen, die ging davon aus, dass der freie Wettbewerb alle automatisch wieder gesund macht. Und deswegen hat man dann gesagt, wir haben jetzt zwar mit Steuergeld diese kleinen Sparkassen gerettet, aber wir brauchen jetzt mutige Investoren, die diese Banken kaufen. Im Gegenzug werden wir die überhaupt nicht mehr regulieren, weil der freie Wettbewerb macht sie automatisch wieder gesund. Und es gibt einen spannenden Mann, das ist der William K. Black. Der war damals einer der obersten Bankenaufseher in Amerika. Mittlerweile ist er Accounting-Professor an einer Universität, hat sich da also auch zurückgezogen in die Theorie. Und der hat ein Buch geschrieben damals, was dann wirklich geschah bei dieser Liberalisierung äh, der Bankenaufsicht. Und äh, er hat gesagt, die mutigen Investoren, die diese kleinen Sparkassen gekauft haben, die haben sich, das waren Strohmänner, die haben sich das Geld alles Mafia-Bossen geliehen. Und kaum, dass ihnen diese kleinen Sparkassen gehört haben, haben sie dem Mafia-Boss einen Kredit eingeräumt, der höher war als der Kaufpreis der Bank. Der hat den nie zurückgezahlt und die Bank musste wieder gerettet werden mit Steuergeld. ja Und das ist das dunkle Geheimnis der kapitalistischen Geschäftsbanken und der Kreditgeldschöpfung. Sie schöpfen so viel Kredit aus dem Nichts bis sich damit ihren eigenen bilanziellen Untergang herbeiführen und dann wieder durch Steuergeld gerettet werden. Und wenn wir uns das ansehen, wie das jetzt bei der Wien Energie läuft, dann sehen wir, es ist dort genau das gleiche Spiel. Ja, also es werden Gewinne erzeugt durch unlautere Geschäftspraktiken ja, und am Ende, damit sozusagen das Unternehmen nicht untergeht, weil wir es ja für Versorgungszwecke immer benötigen, wird dann die Bevölkerung erpresst. Ja. Also dieses Erpressungspotenzial derer, die eigentlich die notwendige Infrastruktur, egal ob das Energie ist oder unser Geldsystem, am Laufen halten, das ist das, was wir endgültig unterbinden müssten. Das darf einfach nicht sein. Also worum geht es jetzt dann? Um die Aufrechterhaltung des Finanzsystems, um die Kontrolle ja. der Massen oder um das Ende der Freiheit? Wie kann man das jetzt umlegen, dass die Europäische Zentralbank sagt, wir machen jetzt digitales Bargeld? Also ich als, ähm, als Theoretiker und als Wissenschaftler, ich sehe diese Entwicklung wirklich sehr, also teils äh, gespannt und andererseits auch amüsiert. Denn, vergessen wir nicht. Nur das physische Bargeld ist momentan unser gesetzliches Zahlungsmittel. Und wenn man sich auch die offiziellen Papiere äh, der G7 zum Beispiel ansieht, zum Thema Central Bank Digital Currency, CBDC nennt sich das, dann werden wir in diesen Publikationen sehen, dass es eigentlich für diese elektronischen Zentralbankwährungen noch überhaupt keine Rechtsgrundlage gibt. Es ist nämlich auch erstaunlich, und das wird auch offen gesagt, wir müssen unterscheiden, handelt es sich um eine Tokenwährung, also handelt es sich quasi um Bits und Bytes, die selbst wieder einen Wert darstellen. Wir müssen uns das so vorstellen wie Gold- oder Silbermünzen, die ursprünglich geprägt waren. Die konnten wir einfach weitergeben und die haben selbst ihren Wert dargestellt. Wie das bei Bits und Bytes funktionieren soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die kann man nicht einmal sinnvoll verknappen. Das müsste man wieder durch Verschlüsselung lösen, damit man sozusagen eine Knappheit äh, simuliert, ja, weil solange der Speicherplatz ausreicht, kann ich die kopieren äh, ins Endlose hinein. Und die zweite Variante wäre wieder buchtechnisches Geld. Und das buchtechnische Geld ist natürlich sofort, anders können sich das die Banker heute gar nicht vorstellen, wieder eine Verbindlichkeit der Zentralbank. Und wenn ich jetzt allerdings auch die elektronische Währung der Zentralbank wieder als Verbindlichkeit schöpfe, ja, dann habe ich mich um keinen Schritt äh, verbessert, dann habe ich die gleichen Probleme wie heute auch. Wer hat die gleichen Probleme? Jede Bank, die äh, Kredite als Eigenverbindlichkeit schöpft. Ja? Denn die schädigt natürlich ihre Bilanz, weil sie immer weniger äh, Eigenkapitalquote hat, bis sie irgendwelche Vorgaben Basel 3, 4, 5 nicht mehr erfüllen kann. Was hat das jetzt, was hat das für eine Bedeutung für, für uns, für die Österreicher, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass das Bargeld abgeschafft wird? Ich sage ja, viele Menschen zahlen schon lieber Bargeld los, denen ist das wurscht, die sagen, mein Gott, ist doch praktisch. Ähm, wo ist das Problem? Ja, ähm, ein Problem kann dann entstehen, wenn wir uns ansehen, was zum Beispiel gerade in China passiert. In China hat man den Covid-Pass, wir dürfen nicht vergessen, das ist auch ein elektronisches System, ausgeweitet zu einem sogenannten Social Credit System. Das heißt, das Wohlverhalten der Bevölkerung wird elektronisch erfasst und ausgewertet und bei kleinen Abweichungen, zum Beispiel, wenn man politisch inkorrekte Meinungen irgendwo postet, ja, oder wenn man vielleicht im Zuge der Energiesparmaßnahmen in der Zukunft seine Wohnung zu, Wohnung zu stark heizt, dann gibt es Strafpunkte. Ja, Das kann also dazu führen, dass einfach Strafzahlungen eingefordert werden, im schlimmsten Fall, dass das ganze Konto blockiert wird. Wir dürfen ja nicht übersehen, es gibt ja sogenannte Querdenker mit YouTube-Kanälen, äh, denen dann ihre PayPal-Konten gesperrt werden oder auch äh, die Konten bei etablierten und ganz normalen Geschäftsbanken, in der Regel ohne Angabe von Gründen. Nicht? Also wir sehen, dass wer äh, die Macht über Konten hat, diese Macht natürlich auch missbrauchen kann, zum Beispiel für politische Zwecke. Ja. Und das muss einfach ausgeschlossen werden. Ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Bedenken gegen eine Form elektronischen Geldes, wenn sämtliche Geldflüsse nur den beteiligten Partnern einsichtig wären und nur dann ähm, ermittelnde Behörden einen Zugriff erhalten würden, wenn ein richterlicher Beschluss vorliegt, wie beispielsweise heute bei einer Hausdurchsuchung. Ja, das ist ein Eindringen in die intime Privatsphäre und dazu benötigt es einfach einen konkreten Verdacht, Verdacht und einen Richterbeschluss. Wir müssen also hier eindeutig unsere Freiheit und unsere Privatsphäre verteidigen. Also könnte man sagen, der Spruch, Bargeld ist gedruckte Freiheit, der hat was für sich? Nicht unbedingt. Nicht? Denn auf der anderen Seite muss man ja eines sagen, man kann ja in die Bankomaten, also in die elektronischen Geldausgabeautomaten, auch Scanner einbauen, wo man beispielsweise abfragt, kannst du mir jetzt deinen, deinen Impfpass zeigen, andernfalls gebe ich dir das Bargeld nicht raus. <lacht> also äh, überall dort, wo eine, eine verknappende Macht am Hebel sitzt, ja, und den Zugriff auf notwendige Infrastruktur der Bevölkerung einschränken kann und dass damit auch Missbrauch treiben kann, ist Gefahr im Verzug. Und da müssen wir als, als erwachte und als aufgeklärte Bevölkerungsteile die anderen warnen bzw. informieren, worum es in der Sache wirklich geht. Eine der häufig gestellten Fragen zu der Thematik EZB und digitales Bargeld lautet, gibt es schon bald kein Bargeld mehr. Da wird aber gesagt, Bargeld wird auf absehbare Zeit das gängigste Zahlungsmittel bleiben. Bargeld ist werthaltig, man kann seine Echtheit verlässlich überprüfen und Fälschungen von echtem Bargeld unterscheiden. Außerdem braucht man bei Geschäften mit Bargeld keinen Dritten. Kein anderes Zahlungsinstrument bietet diese drei Elemente so effektiv wie Bargeld. Es wird uns also gesagt, regt euch nicht auf, es wird zwar digitales Bargeld geben, aber das Normale Bargeld bleibt bestehen. Wie bewerten ja. Sie diese Aussage? Kann ja, ich, ich, ich, ich, ich, ich ähm, äh, lege dieser Aussage ungefähr genauso viel Wert bei, wie damals den Aussagen der österreichischen Volkspartei, als es um den EU-Beitritt ging, wo auf jedem der groß drauf stand, der harte Schilling bleibt. Okay. <lacht> ja. Wir wissen das aus Erfahrung, nicht? oder aber auch, wie zu Covid-Zeiten, -Zeit, äh, als überall zu lesen war, ein Impfzwang wird nicht kommen. Also wir haben diese Erfahrungen gemacht. Was die Politik heute sagt, hält meistens nicht einmal bis morgen. Ich möchte an dieser Stelle betonen, wir führen hier kein politisches Interview nein, wir nein, ein überhaupt Informationsvideo nicht. zum Thema Bargeld. Ja der großen sorge der bevölkerung dass das bargeld abgeschafft wird das heißt sie würden das volksbegehren für uneingeschränkte bargeldzahlung 19. september bis 26 september zum unterschreiben würden sie unterzeichnen auf jeden fall aber wie gesagt das setzt voraus dass man sich auch in der tiefe mit der geldfrage auseinandergesetzt hat bargeld ist definitiv nicht die endgültige lösung warum das habe ich äh, in meinem Konzept des Informationsgeldes auch herausgearbeitet. Solange wir uns begrenzte physische Dinge im Kreis weitergeben, ja, wie in einem Gesellschaftsspiel, erzeugen wir ein Nullsummenspiel. Ja, das heißt, die zwei Goldstücke, die ich Ihnen geben möchte, die erhalten Sie nur dann, wenn ich meine zwei Goldstücke verliere. Ein Nullsummenspiel bedeutet, die Gewinne und Verluste jeder Spielrunde summieren sich immer auf Null. Und das haben wir in einem physischen ähm, Geldkreislauf. Das entsteht dann automatisch. Ja. Äh, ein anderer Aspekt, eine andere Spielvariante wäre ein Plus-Summenspiel. Das bedeutet, dass wir ein Spiel spielen, wo jeder für seine Leistungen, was er in der Runde geleistet hat, einfach Punkte aufgeschrieben erhält, wo die Summe von Plus und Minus nicht Null ergeben muss nach jeder Runde. Ja. Und was ist der wesentliche Unterschied zwischen den zwei Spielarten? Beim Nullsummenspiel, ja, das schönste Beispiel dafür ist das Pokerspiel. Das kennen wir aus den wildwest filmen ja, The winner takes it all. Der Sieger in der Pokerrunde, der streicht die Einsätze aller anderen Spieler ein. Das heißt, sein Gewinn besteht in den Verlusten der anderen Spieler. Mhm. Und das wirkt sich auf die Kommunikation zwischen den Spielern aus. Denn es gibt beim Poker zwei Siegstrategien. Das eine lautet Pokerface, sich nichts anmerken lassen, keine Information weitergeben. Und das andere ist der Bluff, das heißt vorsätzlich die anderen belügen. Und das ist der Grund, warum wir in unserem Wirtschaftsleben ja, permanenter Lüge begegnen. Das sind keine schlechten Menschen, ja. Und das ist keine mangelnde Moral oder was auch immer, sondern das ist die Siegstrategie in einem Nullsummenspiel. Ja, und deswegen äh, warne ich so vor dieser Weitergabe der begrenzten Geldstücke im Kreislauf. Silvio Gesell zum Beispiel hat das als Lösung angepriesen. Er hat gesagt, wir müssen nur die Umlaufgeschwindigkeit erhöhen. Mitnichten. Wir werden uns dann immer noch so zwangläufig belügen, weil nur die Knappheit einen Wert darstellt im heutigen Wirtschaftssystem. Das ist der nächste Punkt. Ja. Also eine sogenannte Wissenschaft, die den Mangel zum Dogma erhoben hat, weil nur knappe Güter Wirtschaftsgüter sind, die sogenannten freien Güter, die gehören gar nicht zum Wirtschaftssystem, witzigerweise, die können wir auch herschenken. Daher müsste es in einem sinnvollen Paradigmenwechsel in unserer heutigen Gesellschaft, beim Übergang vom Mangel in die Fülle, dazu kommen, dass wir alle Güter und Dienstleistungen so schnell wie möglich in ausreichender Menge herstellen, so dass wir sämtliche Bürgerinnen und Bürger damit versorgen können. Natürlich dann ohne Gegenleistung, denn die erbringen sie schon dadurch, dass sie ihre Leistungen in die Gesellschaft einbringen. Ja, Und das ist dann schon genug. Aber das ist dann schon ein kleiner Schritt in Richtung einer mir lieben Utopie. <lacht> Na, das ist eine sehr schöne Utopie, weil das wäre eine Utopie, wo es allen gut geht und nicht ja. Menschen hungern müssen, damit man künstlich weiter verknappen kann. Ja. Und wo das vor heißt, allem niemand seine Gewinne zulasten anderer lukriert. Das ist ja genau. der Punkt. Im ja. heutigen System mit der doppelten Buchhaltung scheint das ja die einzige Lösung zu sein. Nicht? Denn wenn ich auf der einen Seite ein, ein, eine Forderung buche, dann brauche ich natürlich irgendwo anders eine Verbindlichkeit. Mhm. Jetzt ist noch meine Frage wieder zurück zum Bargeld. Ja. Das ist ja mehr oder weniger schon ja beschlossen. Ähm steht auf der Agenda die Bargeldlosigkeit. Ähm, ist das unabdingbar notwendig, um das Finanzsystem weiter am Leben zu erhalten? Ähm, wozu ist das gut? Wir, wir erleben ja alle eine ganz fürchterliche Zeit, abgesehen davon, dass wir uns vor dem Blackout fürchten müssen, dass wir Sorgen haben müssen, wie wir heizen sollen. Äh, Strom und Gas werden verknappt, die Sanktionen werden weiter aufrechterhalten. Äh, ja. Es gibt ja. auch bereits Nahrungsmittelknappheiten in verschiedenen Ländern, also, also Lieferschwierigkeiten. Was hat jetzt die, die, die Einstellung des Bargeldes damit zu tun? Ähm, äh, ich denke, die Abschaffung des Bargeldes hat, sowie auch die Covid-Maßnahmen, in erster überragender Linie psychologische Zielsetzungen. Die Bevölkerung soll sich schwach und hilflos fühlen und in eine spürbare Abhängigkeit getrieben werden. Ja? Denn in einer gefühlten Abhängigkeit akzeptieren sie Regeln und unterwerfen sich möglicherweise bestimmten Regeln, auch wenn sie äh, zum eigenen Nachteil äh, sich herausstellen. Ja? Und ich glaube, dass das das wirkliche Ziel ist. Denn eines muss man sagen, solange wir die Buchungstechnik bei der Geldschöpfung nicht äh, verändern, und dort nicht wirklich den Hebel ansetzen zur Veränderung unseres Systems. Solange werden die Banken genauso bankrott gehen, ja, egal ob wir jetzt Bargeld haben oder nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Können Sie mir eine Antwort darauf geben, wieso das für viele Menschen völlig egal ist, ob das Bargeld abgeschafft wird oder nicht? Wie erklären Sie sich das? Naja, die, Menschen, ich möchte noch kurz dazu sagen, ja. dass viele Menschen meinen, mein Gott, ich zahle eh das meiste Bargeld los und ich habe ja nichts zu verbergen, kommt dann auch sehr oft, das ist ja wurscht, ja, ich mache mein Ding und dann habe ich halt ein Bargeld und das gebe ich aus. Also es kommt bei den meisten Menschen überhaupt gar nicht an als eine Bedrohung. Wieso ist das so? Weil diese Menschen in der Vergangenheit den technischen Fortschritt, insbesondere auch das Internet, die Vernetzung und die elektronischen Medien, überwiegend nur zu ihrem Vorteil wahrgenommen haben und nicht zu ihrem Nachteil. Mhm. Äh, in dem Moment, wo einmal gravierende Kommunikationsprobleme auftreten oder eine Webseite nicht erreichbar ist, ja, nehmen wir an, äh, ein Computerausfall bei einer Bank und das Telebanking funktioniert einmal längere Zeit nicht, dann werden die wahrscheinlich auch beginnen, anders über diese Dinge zu denken. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der äh, das Bargeld glorifiziert, denn es ist ein Nullsummenspiel und aus dem sollten wir uns herausbewegen. Aber im Vergleich zum, äh, zur vollen elektronischen Abhängigkeit ist es dennoch äh, ein Punkt, der sozusagen einfach durch das Signal an die Politik zeigen soll, dass die Bevölkerung sich hier eben nicht unterwirft, sondern noch ein bisschen weiter denkt und ihre Unabhängigkeit auf jeden Fall schützen möchte. Wie gesagt, genau. das, das letzte Wort zu den Central Bank Digital Currencies ist noch immer nicht gesprochen. Wir ja. haben ja im Hintergrund, denn die Central Bank Digital Currencies, wie wir sie heute verstehen von den G7, sind ja immer noch Schuldgeld, buchtechnisches Schuldgeld. Auf der anderen Seite haben wir ja im BRICS-Raum ja goldgedeckte Währungen inzwischen, ja. Und wir dürfen nicht übersehen, am 13. September wird es eine große Konferenz geben, wo unter anderem auch Saudi-Arabien und andere große Staaten sich dem BRICS-Verbund anschließen werden. Und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ende des Fiat-Dollars sein. Ja, äh, seit 29. August akzeptiert die russische Börse Dollar nicht mehr äh, als Collateral, als Sicherheit. Das heißt, die BRICS-Staaten lösen sich, vom heutigen Dollarsystem. Das heißt jetzt nicht, dass der Dollar in der Zukunft keine Rolle mehr spielen wird. Es gibt auch eine goldgedeckte Variante, gar keine Frage. Jetzt könnten wir wieder in die Philosophie einsteigen von ähm, äh, Edelmetall-gedeckten Währungen versus Fiat-Geld. Ja. Auch da kann man jetzt als Otto-Normalverbraucher sagen, ist mir doch egal, ob ich rein theoretisch dafür Gold bekommen würde oder nicht. Denn ich tausche es ja sowieso nicht in Geld um. Ich will ja mit dem Geld eigentlich nur bezahlen ist, wie gesagt, subjektiv nachvollziehbar, dass Menschen oft in ihrer persönlichen Blase so leben wollen und sich das die Mühe nicht machen, darüber tiefer nachzudenken. Aber der Wechsel eines Währungssystems von einem Paradigma zu einem anderen ist tatsächlich immer mit einem Wechsel der staatlichen Eliten verbunden. Das heißt, es geht dann in Wirklichkeit um einen Austausch der Eliten, in diesen politischen und Wirtschaftskreisläufen. Und da können wir, das ist zumindest meine Sicht, die Hoffnung darauf setzen, dass jetzt dann hier Menschen an, an, an bestimmte Machtpositionen kommen, die vielleicht auch mehr im Interesse des Volkes denken und fühlen, als wir das bisher erleben mussten. Betrifft das auch Österreich? Äh, zweifelsohne. Nicht? Denn auch Österreich wird irgendwann vor die Frage der Finanzierung gestellt. Wir erleben ja jetzt schon, dass bestimmte Geldbeträge an die Bevölkerung ausgezahlt werden sollen. In Deutschland ist es angeblich so, dass die Regierung das nicht schafft, das auf die Konten der Bevölkerung zu überweisen. Das ist nicht einmal so unglaublich. Denn Obama hat äh, im Zuge der Lehman-Pleite und der Subprime-Krise einen sehr hohen Betrag, ich glaube, es waren über 50 Milliarden Dollar, zur Verfügung gestellt um den betroffenen Familien, die ihr Eigenheim verloren haben in der sabran zu helfen. Und auch da ist der Großteil des Geldes nie bei den Betroffenen angekommen, weil die Banken und die Finanzinstitute, die dazwischen geschaltet waren, die Gelder alle eingesteckt und abgezogen haben. Ja. Also auch da ist die Regierung nicht in der Lage gewesen, weil eben ein großer Teil der Infrastruktur des Geldsystems in der Hand von privaten Eigentümern liegt. Ja, und die haben sich dann einfach mit diesen Förderungen aus Steuermitteln selbst die Taschen vollgestopft. Diese Bewegungen, die wir jetzt haben, auch mit den brics staaten und so weiter, das hat ja alles auch sehr viel zu tun mit einem Schulterschluss, der entsteht durch die Sanktionen, die ja. von Europa sehr vorangetrieben werden. Wie sehen ja. Sie denn das, äh, was hat denn das mit uns zu tun und vielleicht auch mit der Abschaffung des Bargeldes? Ja, das hat eine ganze Menge mit uns zu tun. Ich Wir dürfen ja eines nicht übersehen. Wir bewegen uns ja jetzt in einen Inflationsbereich, der im Euroraum raum bisher unbekannt war. Ja, Also über 9% Inflation, das ist historisch wirklich einzigartig. Es ist absehbar, dass es in die Richtung weitergeht. Jetzt muss man natürlich sagen, Inflation, was ist denn das? Das ist eine rechnerische Größe, basierend auf einem hypothetischen Warenkorb. Preissteigerungen von Waren, die ausgesucht und in einen Warenkorb gepackt werden. Und da kann man natürlich fürs Erste schon einmal manipulieren. Denn die sogenannte gefühlte Inflation, der jeder Einzelne von uns persönlich unterworfen ist, resultiert aus unseren individuellen Warenkörben und die werden ja nicht gemessen und untersucht. Das kann es schon sein dass der eine oder die andere mit 20 oder 30 Prozent Inflation zu kämpfen hat, weil er einfach einen anderen Warenkorb hat. Und das ist schon wieder das Interessante. Die reine Rechengröße aus diesem hypothetischen Durchschnittskorb, die wird als Inflation verkauft. Und das, was wir persönlich tatsächlich real erleben, das nennt man dann gefühlte Inflation und schwächt das damit ab, wenn man sagt, nur das ist so psychologisch ja, und ein bisschen unscharf. Tatsächlich ist es genau umgekehrt weil die Rechengrößen leichter manipulierbar sind als das, was jeden von uns tagtäglich betrifft. Welches Bild zeichnen Sie für den Herbst, Winter und Frühling? Ich denke mir, dass jetzt die wirtschaftlichen Verwerfungen zwischen dem BRICS-Raum, also den goldgedeckten Währungen und den Fiat-Währungen, in relativ schneller Zeit, das kann schon in ein paar Wochen passieren so stark äh, sein werden, dass diese Wirtschaftsräume so stark auseinanderdriften, äh, dass die Politik gar keine andere Wahl mehr haben wird, als wieder auf, ähm, auf äh, nationale Währungen äh, umzusteigen. Das heißt, ich denke, dass der Euro, wie wir ihn heute kennen, in absehbarer Zeit wieder aufgelöst wird und wir zu nationalstaatlichen Währungen zurückkehren werden und ich gehe davon aus, dass die dann wahrscheinlich auch goldgedeckt sind. Das ist meine, meine starke Vermutung, denn äh, in diesem äh, Währungsraum goldgedeckter Währungen ähm, ist der Handel dann leichter zu bewältigen ja, als äh, zwischen goldgedeckten Währungen und einer reinen Schuldgeld, also Fiat-Währung. Wobei man eines auch bedenken muss, streng genommen, wissenschaftlich streng genommen, dürfen wir dieses Währungsgold, das zur Deckung bereitgestellt wird, dann natürlich auch nie wieder in dieser Währung bepreisen bzw. kaufen. Denn das wäre dann ein Zirkelschluss. Das heißt, die Währung dürfte nur über eine Gewichtsgröße ja, ähm, vom Gold gedeckt sein. So wie man es ja früher auch gesagt hat, Pfund Sterling. Ja, und Pfund war die Gewichtseinheit des Edelmetalls. Die wichtige frage für die menschen da draußen ist ist das dann die lösung wenn wir wieder eine nationale währung kriegen sollten geht es dann den menschen gut ich würde sagen es ist ein erster wie schaut das aus es ist ein erster schritt in eine mögliche bessere richtung ja, es ist noch lange nicht das ende dieses weges noch lange nicht der nächste schritt müsste sein wie begrenzen wir spekulation das heißt, sinnvoll wäre es wenn man dann die wechselkurse akkordiert, ja, beziehungsweise sicherstellt, dass nicht große Spekulanten, so wie das in der Vergangenheit ein Herr Soros zum Beispiel getan hat, das britische Pfund in die Knie zwingt, was auch wesentlich ein Auslöser überhaupt äh, für die Einführung des Euros damals war, haben zumindest die Befürworter argumentiert, die gesagt haben, wir brauchen einen Währungsamt, der so groß und mächtig ist, dass Spekulanten gegen diese Gemeinschaftswährung dann keine Chance mehr haben. Wenn man die Spekulation auf andere Art und Weise verhindern würde, dann würde man auch diese Gemeinschaftswährungen in diesem großen Rahmen nicht benötigen. Dann könnte man auch kleinere Währungsräume adäquat schützen vor Spekulanten. Wie geht die Lösung noch? Äh, ja, also ich, wie gesagt, habe persönlich jetzt keine Angst vor rein elektronischen Währungen. Also auch wenn eine rein elektronische goldgedeckte Währung dann irgendwann existieren sollte, muss man nicht davon ausgehen, dass das unbedingt schlecht wäre. Wichtig ist, dass das eine eine vertrauenswürdige Institution ist, die dahinter steht, mit entsprechender Transparenz und natürlich auch einer politischen Kontrolle im Sinne von einer Kontrolle durch die gesamte Bevölkerungsgemeinschaft. Ja, es dürfen keine privaten Geschäftsinteressen äh, involviert werden, dort, wo die breite Infrastruktur Betroffen ist. Aber was Sie da jetzt alles erwähnen, hat nur auf der nationalen Ebene greift das. Das hat alles nichts ja. mehr mit der EZB zu tun. Also wer sollten wir uns also nicht das digitale Bargeld draufdrücken lassen? Äh, ich muss ehrlich sagen, so wie das momentan die, ähm, die CBDC, also die Central Bank Digital Currencies, beschrieben werden, äh, glaube ich, dass die Vertreter, die Befürworter dieses Konzeptes selbst gar nicht ernsthaft an ihre Umsetzung denken. Denn wenn man vor allem im Abschnitt äh, der Legalität der gesetzlichen Maßnahmen einmal nachliest, ähm, dann steht dort, dass diese ähm, elektronischen Zentralbankwährungen überhaupt noch nicht genau definiert sind und auch die gesetzlichen Grundlagen hängen noch vollkommen in der Luft. Das klingt wie eine gute Nachricht. Ja, das denke ich mir. Ja, das denke ich mir. Und es ist auch ein für mich persönlich unlösbarer Spagat. Ja, wie soll ich denn etwas das einen intrinsischen Verknappungswert darstellen soll, wie dumm dieses Dogma in der Wirtschafts-, in den Wirtschaftswissenschaften auch sein mag, äh, als elektronische Größe abbilden. Wir kennen das ja zum Beispiel von den Fingerprints äh, und von den, von den äh, Codes, zum Beispiel, wenn man den Kopierschutz bei DVDs und CDs entwickelt hat. Nicht? Also, wenn ich also wirklich nur eine, einen Stream, eine Reihe von Nullen und Einsen, äh, verwenden kann, um mir einen Film anzusehen, ja? dann kann ich das überall hinspielen und es wird keiner reicher oder ärmer, egal wie viele Leute sich das ansehen. Ja? Natürlich müssen die kreativen Menschen, die das geschaffen haben, auch entsprechend entlohnt werden. Die ja. sollen natürlich auch das bekommen, was ihnen zusteht. Äh, aber ich muss es nicht einschränken, um einen Tauschwert äh, vorzutäuschen. Nicht? Mhm. Denn das, was wir in Zukunft wirklich benötigen, ist ein Nutzwert. Und der Nutzwert, der ist in den Wirtschaftswissenschaften eigentlich noch nie sinnvoll dargestellt worden. Mhm. Ganz wichtige Botschaft von Ihnen war, Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel derzeit, es gibt. das ist Absolut. Das heißt, die Menschen sollten das Volksbegehren für uneingeschränkte Bargeldzahlung definitiv unterschreiben. Ja, um der Politik das Signal zu senden, genau. wir kennen uns aus. Ja. Äh, und wir äh, kontrollieren auch die Legalität einer elektronischen Währung, die über eine Zentralbank eingeführt wird. Nicht? Wir schauen uns auch da die gesetzlichen Formulierungen ganz genau an, äh, ob sie sinnvoll sind oder ob da nicht wieder ein, ein geistiger Zirkelschluss dahinter steht. Herr Professor Hörmann, ich würde sehr, sehr gerne ein weiteres Gespräch mit Ihnen planen zum Thema, äh, woher kommt eigentlich Geld, wie ist es entstanden? Ja gab es immer schon Tauschhandel und so weiter und so Sehr weiter. Sehr gerne. Ja. Wären Sie bereit dazu, dass wir das Gespräch vielleicht... Absolut, denn das sind wirklich Informationen, die die Bevölkerung jetzt in der Zukunft erhalten sollte.